Mama Leute und willkommen zu Varios Staffel 4. Falls ihr euch fragen, wir haben 2-3 äh, ausgesagt, aber jetzt, wie ihr schon gesehen habt, kommt ein Comeback und 20 Sekunden geht's los. Das ist mein Teampartner Green Hype, Falls ihr bei ihm schaut, ich bin so, Mike Marco, Chan, beziehungsweise oh. Mike zusammen auf YouTube und ich gehe da das Zuckerrohr holen, falls es funktioniert. Okay, Neun, let's go, let's go, let's go, let's go. Zehn, ich ich spiele mit einer Rotzmaus, wenn du das Bescheid wirst. Okay, du Bescheid. Okay, let's go. Go, go, go, go, go Yes! Ich hab Zucker ich hab Zucker Okay, ich hab, ich hab nice. Rüstung, ich hab Rüstung, ich komm, ich komm, ich komm Okay, ich bin in diesem Baum Pass. da ja, ja, aber da kommen gerade voll viele zu dir hin Da kommen voll wir haben einen Plan, einen kleinen Plan Wirklich jetzt? Ähm, ja, da sind mega viele bei dir, Ey, wo bist du? lauf weiter geradeaus, lauf weiter Das bist du nicht, das bist du nicht, wo bist du? Ich bin einfach geradeaus gelaufen, einfach geradeaus durch den Berg, dann wieder runter Ich hab Rüstung, ich hab ein Stückchen Rüstung Ich bin auf dem Baum, oh wo, wo, wo bist du? Da, hier Nein, ja, das ist Scopi, oh mein Gott! Da bist du! Hi, hi hi hi komm, komm, komm, ich bin weit, ich bin bei dir. Komm zu mir, mir, komm zu mir. Ich bin beide, ich bin bei dir, ich renne hier hinterher, ich renne hier hinterher. Ich spreng ins Wasser. Wir gehen erstmal weiter weg. Ja, in die Richtung. in die Richtung ist ja eine Solo hingelaufen. Äh, ich hab ein Stück ja? Teppich, Alter. Mhm. Mhm. Guck den mich an, siehst du mich, siehst du mich, Siehst ist meine Rüstung. Ja, ja, guck, guck, ob jemand kommt, ja, bitte. Äh, <lacht> ich will wegrennen, ich will wegrennen. Da kommt jemand, da kommt jemand. Da kommt jemand. Rennen, komm. In die Richtung. Komm, folg mir, folg mir folgt mir einfach. Ja, wir werden verfolgt. Scheiße. Einer ist tot. Was First ich? Blood. Ja, wir wollen auf den einen äh, Typen da gehen. Ich Der hab allein Holz. Ich, ich mach mindestens ein Schwert. Ganz ja schön. warte, hier, geh zu den, wir gehen in den Wald. Wir gehen in den Wald und dann machst du. Ich hab gerade Knöpfe gecraftet. Kommst du? <lacht> ja. Junge. <lacht> Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm! Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm! Die verfolgen den schon, die verfolgen den schon, schade, egal. Wir wollten irgendwo. heute uns machen, aber. Ey, hier, hier, hier, genug Bäume! Da, hier, Komm her, komm her! Wir Wir Ey, Mike, wo bist du? Hier, folge mir, folge mir! Ja, okay, ich bin immer schon. Ja, ich auch! Ich hab Rotten, Fresh, leider! Ich nicht, ja, nicht! Sneak, sneak, sneak, wenn du abbaust! Äh, ich mach ganz schnell Schwert! Ich habe Schwert gemacht. Für die ähm, Leute, die nicht wissen, was Varios ist, ähm, ja, wir haben alle ein Leben. Und das geht 15 Minuten pro Tag ungefähr und ja. Wir versuchen es einfach alle abzuklatschen, bis einer dann noch da steht. Und wir sind ja, alle haben Teams, manche sind solo, weiß nicht, warum man Solo spielen sollte. Mehr braucht man eigentlich gleich erklären. Ihr kennt ja alle Minecraft und da. Äh, äh. Passt. Und nicht, ich verhungere gerade. Kannst du die ganzen Tiere umbringen? <lacht> ja, ja, ja, mach ja. ich mach ich jetzt, mach ich jetzt. Mach ich jetzt. Sorry, jetzt doch, So, ne? oh. Ich weiß, ich bin gerade sehr langsam, Leute. Äh, wir spielen übrigens mit dem Tetra Pack vom letzten Mal. Bleib, bei bleib in meiner Nähe, weil da ich... Da bist du, das bist du, okay. Ja, ja. Ist um, irgendjemand in unserer Nähe? Nee, ne. ich glaube nicht. Ich spiele leider, wie gesagt, mit einer Rotzmaus, weil meine Maus letztens kaputt gegangen ist und ich mir jetzt mal eine neue holen muss. Das heißt, in dieser Folge muss ich mit dieser Maus spielen. Also, falls ich schlechter... Ja, oh, gut. super, hier wäre sogar Zuckerrohr gewesen. Oh, oh. Wow, egal, nehm ich mit, mit. Ja, ja ich ne, natürlich nehme ich mit. Jetzt du. haben wir genug. Ja, hier ist ganz viel Schaf. Siehst du mich? Ich habe gerade einen Namen gesehen, glaube ich. Ich bin mir sicher. Äh, kann sein. Äh, bau jetzt ganz schnell Stein ab. Ich? Guck du dich mal, guck du dich um. Guck du Soll dich ich mir Stein abbauen? Okay, bau du Stein ab, ich guck mich nur ne? Ja, um. warte, warte, warte, warte ich fiel grad, ich rein, grad ein paar Schafe. Ich brauch Essen. Hast du genug essen, um damit du rennen kannst oder ähnlich so? Äh, gleich. Äh, ja, ja okay, soll ich schon mal essen, ja. Okay, hier ist Stein, bau einfach alles. Ja, ich bau ab, ich war ab, ab, komm, geh weg. Ich, ich guck ob jemand kommt. Jo. Stirbt man am Hunger? Ja, ich glaube, man stirbt am Hunger. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. <lacht> ähm, bisschen Info für die Leute, die die erste Staffel gesehen haben bei uns. Wir waren ja am fin im Finale, aber ich habe richtig reingeschissen. Aber gut, ja. äh, das ist normal. <lacht> ähm, Egal, du hast es in die Finale geschafft. Das ist halt das Krasse. Ich ne? weiß überhaupt nicht, was in 2, 3 passiert ist. Äh, da kann Green halt ein bisschen mehr erzählen als ich. Äh, das ja, Server ich lag, nur, Ich kann nichts dass aufnehmen. Der Nini ein bisschen gewonnen. Das Server laggt. Jetzt kann, kann ich was, was? aufnehmen. Ja. Bist du das da oben? Okay, ja, mach mindestens schon mal zwei Schwerter, also komm mal wieder hoch und mach jo. zwei Schwerter. Moment, ich muss irgendwie. Ah, Strömung! Ja, warte. Ja, so also kommst du schon hoch. Ach scheiße, egal. Äh, wo ist in die der Workbench? Lied, äh, äh warte, ich. Oh mein Gott, ich hab kein. Ich hab kein Holz. Hast du Holz? Jo, Mathe, ich mach kurz Workbench. Wir wollen aber jemanden abklatschen, mal... ne? Wir rennen gleich weg. Wir rennen gleich weg. Also wir rennen jetzt weg, meine ich. Ja, mach du mal die Schwerter. Mach mal einfach die Schwerter. Ich hab Schwerter. Wo bist du? Ja. Wo bist du? Ich ich. ich. Du stoppst hier, wo bist du? Stehen, die ist tot. Wo bist du? Ich sehe dich nicht? Da bist du. Da, da, da. Ich muss mal essen. Ach so stimmt. Moment, ich jetzt dich mal. Aber wird schwierig mit Essen. Nehmen ne, wir auch noch ganz schnell. Ich habe zehn Hammelfleisch. Dann kann okay, ich aber wir jetzt, wirklich wir jetzt wirklich suchen. jetzt wirklich Ja, wir suchen jetzt jemanden. Wir wollen abklatschen. Mindestens eine Person, wie ich. Klatschen. Du weißt wen? Ist mir egal. Du weißt doch, wen äh, wir eigentlich suchen, ne? Ja, aber ich glaube, ist er schon tot? Glaubst du, der ist in der Nähe? Ich weiß... Nee, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch! Okay... Ab wurde aber verfolgt. Niemals hat er die anderen umgebracht. Folgst du mir noch? Folgst mir noch? Ja, ich bin hinter dir. Gut, gut. Das ist gut. Aber spring, spring nicht dabei, also sprinte einfach nur. Spring aber nicht dabei, aber, ne? Alles klar, passt. Auch wenn also, wir nicht viel Zeit äh, haben, ne? Wir wollen aber äh, Ende der Folge in der Höhle sein. Da lang wird, glaube ich, niemand sein. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, da lang werden Leute sein. So da lang, glaube ich. Da können wir noch irgendwas erzählen? Ich weiß halt nichts so. Ich denke jetzt mal so, Nein, dass alles wieder nicht, wie bei 1 war. Oder ist? Mhm. Ja, ich glaube, ich finde jetzt keinen... Oh, scheiße, wir wollten irgendwelche umbringen. Wollen wir mit ein bisschen Holz Ja, komm her, ja, komm, ja, komm, komm, komm folgt mir mal, folgt mir mal, folgt mir mal. Wir ja. gehen runter in... Kann ich dich eigentlich pushen? Moment. Ne, ich kann dich nicht pushen, Äh. Äh... Gibt's keinen Befehl, wo man sieht, wie, wie, wie... Was für eine Zeit wir noch haben? Äh... Müsste oder... rechts stehen. Zeit, neun Minuten. Ja, okay, dann gehen wir... Ich weiß mit die die anderen haben schon Eisen. Fünf Minuten. Ah, schon. Ja, kann gut sein. Ich will nur einen einzigen abklatschen. Ah, wir, wir verschwenden so viel Zeit, glaube ich. Eigentlich müssten wir... Äh, ja, glaube ich auch irgendwie. Das ist jetzt blöd. Ähm. Na, lass, mal, lass mal noch tryen, lass noch tryen, ob wir Ja, aber nicht lange. Wir wollen noch Eisen holen. Ja, ja. Hier ist eine Höhle. Hier wäre eine gute Höhle. Wollen wir da rein? Oh mein Gott, ich hab... Na, warte. Ich habe jetzt kein Essen mehr, by the way. Du bist hinter mir, okay. Ja, ja, ich bin hinter dir, ich folge dir, seh dich. Alles gut. Äh, ich habe nur ein bisschen länger kein Minecraft mehr gespielt. Jungs, das ist schwierig, wenn man keinen sieht, ne? Das, ist halt, das äh, Ding ist, mein ganzes Hammelfleisch ist jetzt wieder weg, obwohl ich es eigentlich braten wollte. Ja, wollte ich auch gerade braten, aber ich habe gar kein Essen Die Wir rennen gerade einfach nur in der Richtung, möchte, das weiß ich nicht. Jemand spawnen, ne, lass nicht spawnen gehen, wirklich. Wenn jemand das fragt, dann das haben Das Ding die ist, die haben alle bestimmt schon ähm, ja. ein kleines Stückchen Eisen oder Leder oder so. Und ich würde halt jetzt lieber Mama, wenn gerne jetzt... eine Höhle. Okay, wir gehen jetzt hier runter, ja? Worunter? Äh, hier runter. Hier ist eine Höhle, hier ist eine Höhle. Kohle. Okay. Warte, warte, mach mal kurz, kurz in Werkbank, machen wir kurz in Werkbank. Ja. Wir brauchen Essen, by the way. ich habe genug für äh, Ofen und. Das ist der falsche Stein. Und eine Picke brauche ich. Ja, ja. Mann, ich craft, ich mach kurz ein bisschen, damit ich Picke machen kann. Das ist Gib das mir halt schon Stein. mal Stein. Gib mir schon mal Stein. Nee, warte ich, ich mach kurz äh, eine Picke für dich. Ja. Ja, okay. Oh, ich. Oh mein Gott. Zack und mir fehlt doch noch mal ein bisschen was. Moment. Hast du, ha, äh, hast hast du wirklich kein Essen? Doch ein bisschen. Ein bissel Wie viel? Moment, ich mache einen Ofen. Ich habe ja jetzt Kohle. Ja. Zack, zack. Okay, aber sneaken, ne? Nicht vergessen sneaken. Ich sneak, ich gerade die ganze Zeit. Äh, ich sollte mal vielleicht was Produktives machen. Ey, vielleicht sind wir noch, sehen wir noch Leute. Kann gut witzig sein. witzig sein. Ich baue mich mal hier ein bisschen runter. Ob alles okay ist, ja. Ähm. Geht's weiter runter, hier ist auch Wasser. Ich hoffe, ihr seht was auf YouTube, weil der YouTube-Kompressor macht ja alles äh, dunkler. Ähm, äh, ich hab' ein bisschen Essen. Wenn du willst. Ich hab' Gamma, by the way, also ich brauch' kein, ja, ja. keine Fackeln. Ich hab' Essen, wenn du brauchst. Aber nicht viel, ich würd' nochmal hochgehen. Ich geh' nochmal hoch äh, und fahr' ein bisschen, okay? Yeah, äh, ist so risky eigentlich, ne? Egal, ich geh' nochmal ein bisschen nach oben. Wir haben zu wenig. Das ist, das ist sehr risky. Das ist mir gerade egal. Lass' hier was zu zweit. Lass' ist... was zu zweit. Ich brauch' hier gerade, Warte, ich brauch' kurz Kohle zu Ende. Um, Level, alles, nichts, was wir brauchen. Junge, wo sollen die denn bitte Tiere sein? Ich bin gerade alleine unterwegs. Ey, glaub mir, das ist der größte Fehler, dass wir jetzt getrennt sind, ne? Ach, pasche. Hast du mindestens Essen gebraten? Ja, ja nee. aber hab ich habe dich nicht da gelassen, sorry. Nee. Ah, ja, ja. Weil ich kann nicht mehr rennen, ich kann nichts machen. Und man, man kann Ich ja sag sterben, dir, wenn durch. ich jemanden sehe. Ah, ich bin glaube ich nähe Mitte. Wir sind in Nein, der Nähe da, von der Mitte, das ist weg. schlecht. Geh lieber weg. Geh, geh lieber weg. Wo bist du? Wo bist du? Wir, sind, wir sollten wieder zurückrennen, wo wir vorhin waren, okay? Wollen Nein, wir da zurückrennen? Geh mal, geh mal, zurück. Geh mal zurück, wo, ich grad, wo wir gerade gefahren sind. Ich bin haben. hinter dir. Was? Äh, da unten geht's weiter. Da unten ist Wasser und so. Wirklich? Vielleicht, vielleicht, ja, aber ich will essen. Vielleicht geht's da Warte, hier, ich geb dir das Stück ja. was noch ab. Mehr hab ja, ich okay. Äh, Wo wird's du so lang? Ich muss es leider auch jetzt essen. Ja lass doch Oberfläche nicht, nicht, dass wir verhungern, oder? Jetzt bin ich schon wieder auf, Junge. Gibt's zu okay. früher sagen müssen. Ich baue jetzt erstmal die ja, Kohle ja. ab. Hey, hier geht's halt runter, ne? Ich weiß nicht, ob ich runter gehen soll. Jetzt ah, einfach mal. Wir haben nur noch 5 Minuten. Danach müssen wir direkt die nächste Folge äh, aufnehmen, damit wir irgendwas heute erreicht Gold. haben. Okay, hier ist nur Gold und so, aber mehr gibt's dachte, auch nicht. Ich hab also keine Eisen gesehen. Oh, oh. Ja, in fünf, okay. In 5 ja, Minuten, okay. ja okay, lass Oberfläche. Ähm, hier erste Folge ist auf jeden Fall nächsten und meins, glaube ich. Ja, ist halt typische erste Folge, leider. Aber, mm -hmm. Leute, es wird noch interessanter, deshalb Abo da lassen Hoffe und ich. Glocke aktivieren, damit ihr die nächsten Folge nicht verpasst. Wo bist du? Ich brauche mich einfach mit dem Ofen hoch. Wo bist du? <lacht> ja, ich bin da. Ah, da ist jeder Name. Mit dem Ofen? Ja. Nicht. Digga, was ist los bei dir? Du hast nichts. Egal. Ah, ich zumindest ein ist... so einen freshen Brustpanzer noch ein bisschen Stein mitnehmen. Aber du bist, du bist ja schon mal Oberfläche, ne? Ja. Sieht man. Äh, mal, dich noch mal, mal zu mir. Komm mal zu, da bist du, Greenheit. Komm mal zu mir, komm zu mir, siehst mein Namen? Ich sehe deinen Namen nicht, wenn ich ehrlich bin. Hm. Wo bist du denn? Siehst du mich ah, jetzt? No. Ist, oh, jetzt? Komm, folge da, mir, folge ja. mir. Dahin waren Tiere, glaube ich. Ja. Mhm. Geh in die Richtung, würde ich sagen. Sprint lieber nicht, obwohl. Ich weiß nicht. Wir wollen ja noch was in ähm, dieser Folge erreichen. <lacht> ja. Genieß einfach die Musik mit der Mehr kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Passiert. Ich glaube, ich mache irgendeine nice Musik gegessen mit. Es kann doch nicht wahr sein, dass hier echt keine Tiere sind. Fluffy, ich du, sie wurden alle fluffy, schon gelootet. Fluffy, fluffy, fluffy, fluffy. fluffy, fluffy, fluffy. <lacht> ah Jung. Das mache ich jetzt im Hintergrund an. Äh, ah ja. Genau. Wirklich niemand. Mich kann ich mir rennen. Also, ich kann, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, wir, wir sind tot, wenn, wenn uns jetzt jemand sieht, ne? Weil wir haben kein Essen und äh, wir haben gesprungen. Okay, sprinten, wir können was mit der Zeit passiert. Äh, äh Zeit aber es Zeit kommen Zeit keine Mobs draußen. Ist das normal? Äh, eigentlich ja nicht. Wenn die anfangen zu spawnen, dann bauen wir es einfach direkt runter, okay? Weil ich habe jetzt keinen Bock, ja. erste Folge auf mob -Kampf. Wir sollen uns eh gleich einbauen, mhm. wenn dann die Folge zu ist. Wir nehmen dann direkt die nächste auf, würde ich sagen. Mhm. 3 Minuten, ja, ich hab's verstanden. Das ist einfach der ein dümmste Comeback meines Lebens. Wir jemals. sollten aber nicht zu weit in die Border gehen, weil sonst, wenn die random ja. einfach zugemacht wird. Weil ich hatte das mal, das kann ich mal kurz erzählen. In so einem random Varo, das hatte ich sogar aufgenommen, aber ich hab's nie erzählt. Ähm, um, das gibt's doch auch online. Da. Da hatten wir komplett zu da, da unten sind zwei, da unten sind. Ey, da unten sind zwei. <lacht> Lol, Da sind zwei. Warte, <lacht> warte. Warte, wer? Wer? habe ja Optifine? Wo sind sie? Ah, das sneak, sneak, sneak, sneak. Hoch, glaub ich. Ich glaub, die kommen hoch, glaube ich. Ich glaube, die kommen hoch. Ich kann nicht rennen. Da, da, der kommen hoch, die kommen hoch, die kommen hoch. Oh mein Gott. Folge, folge, folge. Äh, wo bist du, wo bist du? Folge mir, siehst du mich nicht. Ich sehe dich nicht, ich, ich, ich dich nicht. Doch, hier oben, hier oben, hier oben. Komm, komm, komm, komm. Komm zu mir, komm zu mir. Ach, Junge, Meine du bist Richtung. voll falsche Richtung. Hier, hier, hier, hier siehst du mich, siehst du mich? Nein. <lacht> Wir haben, <lacht> Wir haben so verkauft. Ey, Wir sind tot. Wir sind tot. Wo bist Warte, du? Ich mache mich gleich. Geh einfach ich mal gleich. Das ist ein Schaf. Das ist ein Schaf. Scheiße, ich bin Du hast mich fein. doch gerade gesehen, welche Richtung. Nö, ich, ich weiß nicht, wo du bist. Ist mir auch gerade so egal. Ich gehe jetzt auf das Schaf hin. Oh mein Gott, ich sehe die, ich sehe die. Das bin ich. Ach <lacht> so. Oh Junge, ich habe mich gerade so tot erschreckt. Einfach wirklich. Hast du einen Ofen gerade dabei? Gefuckt? Nee wir hey, bei uns, warte, wir waren uns hier. Ey, wir sind in der Nähe von denen, äh... Nein, nein, die sind weggerannt. Leider. Ja? ja? Ja. dann verfolgen die einfach nächste Woche, äh, nächste Woche. Ja, vielleicht. Nächste Woche. Ähm, ja, können wir doch nächste Woche verfolgen. Ich habe jetzt, äh, ein bisschen Stuff. Komm, lass uns einbauen. Obwohl, wir müssen gleich einbauen, wir gehen ja eh sofort wieder drauf. Ich wollte ich wollt gerade die Öfen machen wegen das Fleisch, wollte ich gerade noch warten. Das Wo, bist bist du, du? Wo bist du, Wo bist du? Immer noch da, guck mal, bleib da. Bleib doch bei mir. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Ich entsneak doch die ganze Zeit, what the fuck? Ich seh dich halt wirklich Na, guck. nicht. Hinter dir, hinter dir, da. Jopp, das war's auf jeden Fall dann, würde ich sagen. Hinter dir! Wo? Ah da! Hi! <lacht> ich hab halbes <heimes> Herz, Moment, <lacht> erstmal kurz. So. Egal, das braucht sich dann. Ja, ich so, so guys, we did ist. it. Ah ne, wir dürfen ja, ja nicht rein, wir müssen rein. Warte, ich, ich pack rein. Ähm, Mach ich, einfach weiter. Womit baue ich zu? Ich habe kein Dirt. Warte, ich hole mir kurz Dirt. Hier ist auch Iron. Perfekt. Wir können direkt dann äh, schon mal full Iron nächste Folge kappen. Okay, guckst du mich, guckst mich an? Ja, was, was ist? Oh, das ist schlecht. Jetzt kommen wir nicht an den Ofen dran. Oh Gott. Passt. Wie viel Zeit? Haben wir haben noch 30 Sekunden. Okay, ich habe Essen. Ja. Kommst du? Nein, lass das mal... Ja. Doch fallen, oder? Das, das machen wir dann nächste Folge. Lass mal ganz kurz äh, Minute auffallen und äh, nächste Folge planen, oder? Ja, machen wir. Also, also wenn es euch gefallen hat, dann schaut das nächste Mal wieder vorbei. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt und mein Scan. you und äh, Greenlight könnt ihr auch abonnieren, genauso wie mich. Wir sehen uns. Ja, finde ich auch. Haut rein. Ciao. Ciao.